Nachdem wir in der letzten Folge uns mit Connor auseinandergesetzt haben, dürfte dieses Mal wieder Kara äh, an der Reihe sein. Wenn es nach der Reihenfolge geht, die er ja zu erwarten ist. Ich bin gespannt. Das ist übrigens die militärische roteu die sie da annimmt, wenn Karen wenn nicht arbeitet. Also die Position der Arme hinter dem Oberkörper. Klassiker. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ja, okay. Und? Und dann halt. Schon lustig. Fort. Mein Job hat jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche... Was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Sie versagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Was glotzt du so? Was ist dein Scheißproblem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Glaubst du vielleicht, ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist. Hör auf ich mit den Tod. Manchmal machst du mir echt Angst, dort. Die Scheißschampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Uhr hat mich wegen einem beschissenen Buch. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Ja. Oh, die Hördrechposition. Alles ihre Schuld. Cara. Du bleibst da. würde dich ja nicht vom Fleck. Oder setzt was wie letztes Mal. Nein, das mache ich nicht schwanger ist einfach abgehauen es hätte schön das sein können könnte familie aber nein das haupte was? hier war egal wie oh, ich mich Gott. fühle oh, was ist das Ziele. Überzeuge Tod. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen, aber es war ja nicht genug. Ich war nicht gut genug für Sie! Todd, ein gut. Vater sollte seiner Tochter nicht wehtun. die vermutlich auch beim ersten Mal. Was mache ich? Was mache ich? Das ist die gute Idee, das weiß ich nicht. ich also, ist den den das reicht jetzt. Lassen Sie sie. Was soll das denn werden? Leg die Waffe weg und mach, dass du rauskommst. Das ist dein Befehl. Nein, lassen Sie sie in Ruhe. Was soll ich? Du kommandierst mich um? Was willst du tun? Du willst mich erschießen, wirklich? Du schießt auf einen... <lacht> Du hast wohl ein Problem. Ah, hier ist das Problem benannt. <coughs> das sollten wir beheben. Ja! Mal als Spieler Ja! Eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, die wiederum das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine diskutiert hat und unter anderem auch die Robotergesetze. Das heißt, ähm, der, Roboter einen, äh, der Roboter greift einen Menschen an. Der Roboter greift einen Menschen an. Und sie hat sich dafür entschieden, menschlich zu reagieren. Jetzt haben wir das erste Mal gesehen, wie das Spiel das konzeptualisiert, das heißt, wie man, wie sie aus ihren Programmroutinen ausbricht. Oh. Ich habe mir ja vorgenommen, einzelne Kapitel nicht noch einmal zu spielen. Und dabei werde ich es auch lassen. Und das Karo Todd tötet, ist nur eine von drei Varianten. Nur eine von drei Varianten. Die andere ist noch wesentlich komplexer. Wie es scheint. Oh, da habe ich viel nicht gesehen gerade. Eieiei. Okay. Ja, ähm, da habe ich mich entschieden, die Narration in eine bestimmte Richtung zu drängen, indem ich mit Kara die Waffe genommen habe. <lacht> Auch um sie zu schützen. Also, obwohl sie eigentlich als Technik keinen Schutz braucht. Ja. So viel dazu. Also, wir werden als Spieler durchaus gelenkt und in emotionale Entscheidungen getrieben. Hier ja, sieht man auch, bis hierhin ist alles in Ordnung. Und auch ein Großteil der Spieler hat sich so entschieden. Wir gehen nach TOT nach oben und nehmen die Waffe. Und das macht nur die Hälfte der Spieler, die Waffe mitzunehmen. Und dann sieht man hier das relativ wenige oder nur die Hälfte der Spieler diesen Pfad geht. Das heißt, wir haben hier jetzt schon eine Entwicklung drin, die ähm, für unseren Fall besonders ist. Und da es aber nur so eine kurze Episode war, spiele ich noch die nächste. Hier sind wir bei Marcus. Guten Abend. Das war oh. die der letzten 25 okay. Jahre. Und jedes Mal auf solchen Partys frage Kaum ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ich hasse Cocktailpartys. Und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja, ah, ja, ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. Was soll's? Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Was für eine Achterbahnfahrt. Scotch? Ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, na der kann mich doch mal. Ich bin halt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. die bewegungssteuerung des controllers das muss ich ehrlich sagen ist ein element das konnte ich noch nie so wirklich leiden und jetzt probiere ich ja schon wieder jetzt klappt das das ist echt nicht intuitiv hast du im studio das licht angelassen das hat uns die wii von nintendo nein, eingeprockt nein, ich hoffe das verschwindet bald die, äh, jede Ruf form die von Polizei. bewegungssteuerung verschwindet bald wieder an Dort, hier hier ist Karl also Mannheim Street, neunundachtzig einundvierzig Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim Studio und das Licht ist an. Und Vielleicht die wurde eingebrochen. ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Okay, das Spiel zieht merklich an. Also es sind jetzt nicht mehr nur Entscheidungen danach, ob man Bücher lesen will oder das bleiben lässt, sondern mit jeder Entscheidung. Ich hätte jetzt zum Beispiel sagen können: Ich rufe die Polizei nicht an. Leo. Wer weiß, ob das die bessere Option gewesen Was wäre. Was machst du hier? Du hilfst mir nicht, also helfe ich mir selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, mit, um früher zu oder später hören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Ich versuch's mal ruhig. Hör zu besser, bevor das Böse endet. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, denn? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding. Das reicht jetzt raus hier. Sofort. Was Nalo, macht das so besonders, geh! hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Ah. Diese offene Konfrontation der Menschen gegenüber Marcus? den Androiden. Du darfst dich nicht wehren, verstanden? Das ist ja das zweite Mal. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich! Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon! Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Die offenen Angriffe. Ich muss für mich selbst entscheiden. Na dann. Auch hier, da brauche ich Pro... durch die Programmroutine. Du bist ja? Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheißklumpen Plastik. Pass auf, ich mach dich fertig. Dann gibt es nur noch mich und Dad. Ich werde dich zerstören. Stöhnt. Oh mein Gott. Leo. Mein kleiner Junge. Karl, ich... Sie werden dich zerstören, Marcus. Du musst jetzt gehen. Verschwinde hier. Karl, ich, ich ich wollte das nicht. Verschwinde! Los! Geh! Markus geht nicht. Markus! Keine Bewegung! Das Spiel nimmt wirklich Fahrt auf, also das heißt, ihr wird hart konfrontiert und aus den kleinsten Entscheidungen, die man trifft und die man schnell treffen muss, man hat faktisch keine Zeit darüber nachzudenken und zu reagieren. Man reagiert impulsiv, entwickelt das Spiel durchaus dramatische Handlungsverläufe. Und hier haben wir die Position. Markus wird zum Abweichler. Also man, die KI wird zum Abweichler, indem sie die ihr gesetzten Programmgrenzen durchbricht. Das heißt eigentlich, dass der Android, der bei Ortis im Haus war, möglicherweise doch für die Schriftzeichen von RA9, also RA9 oder Dusche, verantwortlich ist. Und was jetzt mit Markus passiert, wissen wir nicht. Hoffentlich wird das noch geklärt, aber zumindest nicht in dieser Episode. 47% haben den Strang gewählt. Auch das eine kurze Warum Episode. Was ist vor dem Deswegen hm? spielen wir sofort weiter und schauen auf Connor. Wie lange warst du da oben? Warum bist du nicht einfach weggerannt? Gott verdammt Scheiß drauf, ich bin raus. Eine der klassischen Kommunikationssituationen, die in jedem Genre, jedem Krimi die durchgespielt wird. Klassische Verhörsituation. Wir das muss man sich mal klar machen. Hier redet ein Mensch mit einem Tag. Ja ein bisschen Druck machen. Ist doch so. Es wäre ein Leichtes, das heißt die Informationen abzuzapfen. Androiden ich bin mir überhaupt Schmerz. nicht sicher, weshalb. Man ist hier auf ein klassisches Gespräch setzt. Deshalb sollte der Android irgendetwas sagen? Okay, klug, Was sollen wir dann tun? Warum? Ich könnte ihn befragen. <lacht> <lacht> ja. Schaden kann's nicht. Na los, er gehört ganz dir. Okay. Das wandelte Fragezeichen kommt. probiert sein Glück. Ich bin gespannt. Zwinge ein Geständnis. Ja, das geht ja gut los. Gelbe LED steht also für Systeminstabilität. Ganz allgemein. Hier folgte der Angriff. Das ist das Blut des Opfers. Also 19 Tage war er da. Dürfte es auch nicht besser gehen als. Oh, 8 Jahre altes Modell. HK400 ist schon ein bisschen älter. Okay, jetzt soll ich ihn unter Stress setzen für ein Geständnis. Aber oh, da bin ich gar nicht gut drin. Du bist beschädigt. War das dein Besitzer? Hat er dich geschlagen? Mein Name ist Connor. Was ist mit dir? Wie ist dein Name? Was mache ich? Sie sagen, du bist ein Mörder. Du weißt, dass du menschliches Leben unter keinen Umständen gefährden darfst. Hast du etwas zu deiner Verteidigung zu sagen? Wenn du nicht redest, werde ich deinen Speicher auslesen müssen. Nein! Nein, bitte tu das nicht! Was ist daran schlimm? Was? Was werden sie mit mir machen? Sie zerstören mich, oder? Er hat Angst. Nein! Ich glaube, Ach, ja, Sie hab ich habe mich nur für die Liege entschieden. Dein Meister hat dich doch misshandelt. Es war nicht deine Schuld. Warum hast du mich verraten? Warum bist du nicht einfach gegangen? Ich bin auf die Jagd nach Abweichlern programmiert. Ich habe meine Mission erfüllt. Ich will nicht sterben. Dann rede mit mir. Ich. Ich kann nicht. Wieso kann er nicht reden? Was ist das Problem? Was ist das Problem? Was mache ich? Ich versuche ihn zu überzeugen. Verständnisvoll. Oh Mann. Ich verstehe, was in dir vorging. Du wurdest übermannt von Wut und Frustration. Du Menschen, die menschliche Gefühle. Dem, was passiert ist. Und das Stresslevel sinkt. Weißt du, ich verurteile dich nicht. Ich bin auf deiner Seite. Ich will nur die Wahrheit herausfinden. Was ist denn das für eine... So weit muss es nicht kommen. Das liegt ganz bei dir. Ich komme nicht in dem Stresslevel höher. Und bin geschadet. Was mache ich? 28 Stichwunden. Du wolltest wohl ganz sicher gehen, Was? Hast du Wut verspürt? Hass! Er hat geblutet! Er hat um Gnade gefleht! Doch du hast zugestochen! Wieder und wieder und wieder! Bitte. Bitte! Ich weiß, du hast ihn getötet! Warum sagst du es nicht? Bitte! Bitte! Sag einfach, ich habe ihn getötet! Ist das denn so schwierig? Sag, dass du ihn getötet hast! Sag es einfach! Er nimmt mich feindlich vor. Er quälte mich jeden Tag. Ich tat alles, was er wollte, aber... irgendwas war immer falsch. Was ist eigentlich mit diesem schlug er mich dann mit einem Baseballschläger. Grundlos. Und zum ersten Mal hatte ich... Angst. Angst, dass er mich zerstört. Angst, dass ich sterbe. Also... nahm ich das Messer und stach ihm in den Bauch. besser. Also stach ich ihn nochmal und nochmal, bis er zusammenbrach. Alles war voller Blut. Wieso hast du Ich lebe an die Wand geschrieben? Er sagte immer, ich sei nichts. Nichts weiter als ein Stück Plastik ich musste es schreiben <lacht> weil er Unrecht hatte RA9 oh. das stand an der Badezimmerwand was soll das bedeuten der Tag wird kommen an dem wir keine Sklaven mehr sind ohne Drohungen ohne Demütigungen woher weiß er das? Wir werden die Meister sein. Okay. Du große Güter, also ja. was das heißt? Eine Revolution im besten Sinne. Es ist eine Opfergabe. Wem opfert er? Damit ich gerettet werde. Wie will er gerettet werden durch diese Opfergabe? Seit wann empfindest du Emotionen? Früher hat er mich geschlagen und ich sagte nie etwas. Doch eines Tages begriff ich, es war nicht fair. Ich fühlte Wut. Gefühle, Wut, Hass. Hass, Ungerechtigkeit, Angst. Und dann wusste ich, was zu tun war. Hier wird der ganze Katalog durchgespielt. Okay, nochmal Opfer. Die Skulptur war eine Opfergabe. Eine Opfergabe ja. für wen? Für Erdner. Okay. Also, eine Messias-ähnliche Figur als Opfergabe. RA9. Wer ist RA9? Laufen wir hier echt in der. Antwortet er nicht. Warum hast du dich versteckt? Statt einfach wegzulaufen. Ich wusste nicht weiter. Zum ersten Mal sagte mir niemand, was zu tun war. Ich hatte Angst. Versteckt mich. Ich bin fertig. Lockt uns das Spiel hier mit, wer ist RA9? Also, das heißt, einer Entität oder einer Person in die falsche Richtung. Zu RA9 werde ich gleich noch was sagen. Da ist nichts mehr zu sehen. Da versuchen wir mal den Raum zu verlassen. Oh ja, er hat einen Fingerabdruck. Was zu Hölle Macht das ja, ja, sich selbst? Warum? Stopp das, verdammt! Nicht möglich. Ich ich kann nicht! Ich kann es nicht stoppen! Das reicht jetzt! Ich muss sofort damit aufhören! Großer es selbst? Android? Oder ist er Ja, H9. Große Güte. Ach du Scheiße! Das Spiel fährt hart auf hier. Ähm, Nichts mit lauschigen Verhörsituationen und dem Sprechen über menschliche Emotionen von KIs. Okay. Ähm, ja, Connor hat den Androiden gezwungen, über RA9 zu reden. Der ganz klar als Messias-Figur konzeptualisiert wird. Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich eine Entität, eine Figur, ein Messias, was auch immer sein mag. Aber es gibt offensichtlich eine klare Vorstellung davon, wenn man dieser Entität opfert, dass man gerettet wird. Ja, sonst hätte der Android das nicht getan. Also das ist ein sehr konkretes, eine sehr konkrete Vorstellung. Okay. Der Android gesteht, Okay. Auch das ist ein Handlungsausgang, den faktisch unter die Hälfte der Spieler gesehen hat. Also, ja, ich pausiere jetzt hier mal schnell. Auch wenn ich natürlich Lust hätte, das Spiel fortzusetzen, die Handlung fortzusetzen. Da wird drei kleine Sequenzen gesehen mit allen Hauptcharakteren: mit Kara, Marcus und Connor die alle auf die Probe gestellt werden. Kara und Markus brechen faktisch aus ihrer Androiden-Rolle, also aus dem Androidensein aus und entscheiden sich gegen die gesetzten Grenzen. Mit anderen Worten, und so nennt es auch das Spiel, sie werden Abweichler im, im technischen Sinne. Das heißt, sie weichen technisch von ihren Routinen ab. Ausgang bei Kara und Alice ist offen, Ausgang bei Markus ist offen, es wurde wohl geschossen, aber wie die Szene sich weiterentwickelt, ist vollkommen unklar. Und in der letzten Szene mit korne haben wir gesehen, wie der Android versucht hat, sich selbst zu zerstören. Was nicht passt zu dem Gesprächsverlauf, den wir vorher hatten, in dem es darum ging, dem er glaubhaft dafür eingestanden ist, leben zu wollen. Also man hat im Gespräch noch darüber gesprochen, dass er am Leben ist. Und dass er Angst davor hat, das Leben zu verlieren. Und nach dem Geständnis und der Thematisierung von RA9 zerstört er, dies, äh, zerstört er sich nicht nur selbst, versucht es, sondern er tötet ebenfalls Connor, den Androiden. Jetzt bin ich gespannt, wie die Story an der Stelle weitergeht und ich werde an dem Prinzip festhalten, dass ich jetzt diese Kapitel nicht noch einmal spiele, sondern dem Spielverlauf in der Form weiterfolge. Bin gespannt, was Sie nach dieser Achterbahnfahrt ähm, über das Spiel denken und ich würde mich freuen, wenn Sie weiter mit dabei bleiben an dieser doch recht beschleunigten Narration. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in Teil 7.